I'm building up, building up, building up Oh, we just needed to hide, oh. Was ganz schön, willkommen zum nächsten Video Ja, ich bin noch im Steilbildschirm Ja, ich habe eine Person 3 Mit Hertern, stell dich kurz vor Hallo Gut, danke Hat <lacht> perfekt ja. gepasst Ja, wir gehen jetzt auf den Server Ja, in 3 Warte, mal, Countdown oh, Warte, sofort okay. Diesmal habe ich dran gedacht. X, oh. 7. Wow. Dammig. Okay, ja, dann gehen wir rauf kann. in 3, 2, 1. Löw. Okay. Heute unsere Mission ist es, langsam aus der Mine rauszugehen. Noch ein bisschen, keine Ahnung, Kies und so alles farmen. Und dann in die Mitte zu gehen. Und, ja. Dann... Ich hier nochmal kurz, ob ja. hier was ist. Ich bin übrigens ganz kurz hier, weil mein Skin verändert, ne? Aber das kann man nicht sehen, weil ich nicht alles ausziehen kann. Ja, müsste ich hier wohl holen. Aber mit Hose kann ich ausziehen. Wir sind freiläufig hier rumlaufen, ne? Äh, hier geht's noch ein bisschen weiter. Die Hosen mal doch lieber wieder an. Kannst du das Eisen auf dem Weg abhauen? Kann ich machen, tschüss. Ja, da geht's nicht mehr weiter. Klipper. Gut. Oh, Skelett und Creeper. Okay, der Creeper hat mir ein bisschen geholfen. Ich sehe nichts mehr. Okay, warte mal dann. Machen wir kurz noch mal ein paar Fackeln. Okay, ja dann bau dich mal nach oben. Und ich setze jetzt meine Fackel und baue hinter uns mal ein bisschen zu. Hm. Wo wir eigentlich zubauen? Wir gehen da hier eh raus. Keine Ahnung, vielleicht falls jemand, weil wir waren ja ganz kurz mal aktuell gewesen. Dass wir einfach nicht so leicht verfolgt werden können. Klar, es kommt ist so sehr offensichtlich, aber vielleicht sieht man es auf den ersten Blick einfach nicht. Man verwechselt es vielleicht einfach mit Kies. Apropos Kies, ich baue noch mal ein bisschen was ab. Ich wollte sagen, vielleicht verwechselst es auch mal mit dem Spawner, aber zum Spawner geht man ja eigentlich sofort hin. Mhm. Weil so viel Lack wie man da haben kann. Schaden ist 3. Mhm. <lacht> mhm. Okay, aber jetzt. Sensei! Für 10 habe ich. Und? Hi. Das ist der Cornelius, das ist der Leiter des Projektes. Okay, ich weiß. Guten Tag. Spitzhacke weg! Wo okay. Ich bin hier noch beim Kiesfarm. Ja, hab kein Spitzhacke mehr. Okay, dann baue ich gleich weiter. Der macht aber auch mit, oder? Der guckt nicht nur. Nein, der macht mit. Aber der ist halt ich kein kann. kleines Kind. Bei dem kann man halt wirklich noch hoffen, dass der das gut macht. Warte, hier kannst du dann die Fackeln setzen. Hier liegen noch welche. Ja. Okay, jetzt. Ab jetzt und liegen, und weil du weißt, wir wissen nicht, wo er ist. Das. Oh, lol. Wasser. Wasser. Oh, wir sind genau unter dem See. Unter einem riesigen Meer. Überleben Teil müssen wir gut. hochschwimmen. Ja, ja, habe ich überleben. Wer bist denn du? Gut. Bist du oben? Nein, noch nicht. Seh dich. Hier hinter dir. Oh, du, komm, lass da hingehen. Denn lass mal noch Ah, mal ich weiß, wo wir sind. Ja, ich weiß. Dann lass mal noch ein paar Äpfel fahren. Wie so viel du und komm wieder. Ah! <lacht> <lacht> oh, P äh, warte mal. Dann setz ich kurz mal. Was, was du sagst, ey, ey, lass, lass, ey. Ich sehe euch. Was? Was? Was? Was? Was? Eh nicht. Ja, ich hab Angst. Hör auf zu, nicht, schreib nicht, ignorier's einfach. Quack? Ignorier's einfach. <lacht> Wir sehen, oh shit. Lauf, lauf, lauf, <lacht> run. <lacht> hat er uns <lacht> <so> verarscht? Ja, <lacht> bestimmt hat er uns so verarscht. Ja. Bestimmt, aber trotzdem. Alter. Aber ich, hab, ich hab ja um mich geguckt, Zwie. So ja, irgendwie auf der Berg oder so, heimlich versteckt oder im Baum. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich hat, warte, ich, ich stelle es mal ganz kurz nach, so wie du es vorstellst, bestimmt. Warte. guck hier. Er hat sich einfach hier so eine Base im Baum gebaut. Moment. So hier. Und hat sich dann hier so reingebaut. Einfach so zu gucken überall. Okay. Wir müssen langsam wieder Essen braten. Das ist ein Berg. Im Berg haben sich bestimmt welche reingebaut irgendwo. Deine, nee, warte, da haben wir uns reingebaut. Mhm. Ich doch, ähm, warte mal. Ich brate hier nochmal ein bisschen Essen. Kann gleich zur Mitte gehen, erstmal, vielleicht sogar. Ja, das ist da, eine Team-Chest machen. Team-Chest, ja. Okay. Warte mal, dann. Kannst du das Eisen unten braten? Nämlich ein einziges Eisen, damit ich selber Bäume abfällen kann. Und eine Werkbank. Hat mir keine übsten Panik gemacht. <lacht> mir auch, mann. Ja, aber er macht ja nicht richtig mit, denn die da draußen... Ja, ne, ich schaut ja nach dem. Oh. Der ist, ne, der ist ja im Nether. Der ist ja im Nether, das ist ja kein Problem. Du kommst zurück. <lacht> ja. Okay, warte, da verzau ich kurz mal meine Axt. Das ist zwar sinnlos, aber egal. Nee, nicht Birken, wollen wir abbauen. Die droht mir keine Äpfel. Fahr in, auch, ah, in, in Urlaub. Ah ja. Ja, ja klar. Fahr, fahr ihr auch in Urlaub? Hm. Ne, ich nicht. Ich muss ja irgendwie Videos machen. Das ist meine Ausrede. Ich glaube, ich habe Gamescom gerade falsch geschrieben, ich weiß gerade nicht, wie es geschrieben wird. <lacht> Nein, das ist richtig rein. Du weißt aber schon, dass Birke kein Äpfel droppt? Ja, das ist mir dann aufgefallen, als ich den zweiten Stamm abgebaut habe. Ja, und? Trotzdem. Äh. Ich habe ich schon voll viel abgebaut. Ich muss doch gleich meinen Apfel rauskommen, irgendwo. Kannst du mir nicht erzählen. Okay, sieben Minuten. Ich muss ja gleich kurz auf Skype gucken, wo die Mitte-Cords nochmal waren. Ja. Ich stehe hier einfach nur rum. Ja, hier sind nur so Äpfel. Wollen wir, wir noch mal noch gebracht. Wollen wir mal ein... Bauen wir noch mal ein bisschen das Laub ab. vielleicht komme da noch mal so Äpfel raus. Ne doch. Äh, warte mal. Ich muss mal kurz ein bisschen Eichensetzringe wegwerfen. Wir müssen eigentlich nochmal äh, ein paar Dings farmen. Hier sehen sie ein Feldhase in seiner freien Ölbahn. Wir müssen nochmal ein paar Hühner farmen. Fällt mir gerade ein. Immer schon in die Umwelt den denken, nach Kevin. Nach, nach, nach. Immer schön dort Bäume nachpflanzen. Mann! Man, da ist ein Apfel! <lacht> Nice. Okay, warte, dann mach ich ein Gap. Ich glaube, ich kann auch ein paar machen, wenn ich ja... Ich hab auch. Ich hab mega viel Gold eigentlich. Und das ist noch was im Ofen. Schön Skelett. Das ist ein nice. Ah hier. Nice hat. Pfeile gedroppt. Ich hab jetzt 15. Wie viel hab ich? 6. Komm, du kannst mir nicht erzählen, dass wir jetzt nirgendwo fucking Äpfel droppen. Außer einer. Okay, lass dann bei... Warte, ich schau dann schon mal nach der Mitte kurz. Die sind... ich kopiere mal kurz. Ich bin ganz kurz mal ein bisschen Monsterjagen, ne? Jo, ich schreibe. Ich hab die Koordinaten im Chat geschrieben. <lacht> War er, er hat schon? Oh, shit. Das heißt, er ist, ist er wieder oben. Kann sein. Er hat gerade er hat schon, deswegen. Ja, kann es sein, dass er die generell einfach damit meint, dass er die schon weiß oder so. Sonst kann ich mir eher vorstellen. Hm. Deswegen, keine Ahnung. Ich vertraue ihm nicht. Ich kann auch, ich weiß auch nicht. Wird das jetzt für Folgen rausgehen? Ne, keine Ahnung. Ich über den Baum ab. Oder dem meine ich. Meine. Alter. Jetzt kann ich sagen, dass hier nur so Äpfel sind. Allein gefunden noch. Okay, äh, hast du ein Gap? Ähm, wie viele? Ja. Okay, da hast du jetzt zwei. Okay. Ich habe jetzt 57 Gold nochmal so. Und... Bauen den Zaubertisch ab und geht. Dann lass uns jetzt in die Mitte gehen. Hm. Wo sind wir denn jetzt? Warte mal. Weißt du, was lang geht auch? 2017. Meine Hast du hier alles rausgenommen? Ja, habe ich. Kohle. Kohle ist unnötig. Ja, wir haben jetzt genug. Ich gehe dann schon mal los, ne? Na, du weißt ja, wo ich lang gelaufen bin. Dann nebenbei noch ein bisschen Essen. Okay, dann so, dann müssen wir so laufen. Sollten wir da sein? Ja, hier sind, sind wir. Guck mal, Komm, wir sind. ich weiß, wo wir sind. Ich weiß schon die ganze Zeit, wo wir sind. Ich da uns reingebaut. Ja. ja, ich weiß. Das Schwert macht so gut Damage. Achtung, hier nicht reinfallen. Mhm. Ich Bin eben ein bisschen weiter rechts von dir. Ich muss gleich dann noch mal ein bisschen mein Inventar sortieren. Er hat uns so große Höhe. Dann sollen wir gleich einen Team-Chest machen? In der Mitte, ja. schnell. Mhm. Okay, gut. Da ist noch ein Hase. ich Bauchschmerzen Schmerzen irgendwie. Ja, die Folge ist ja gleich zu Ende. Ja, toll, dann, kann ich, dann kann ich jetzt gerade Muskel gehen, ne? Hallo Chef. Warte, das, das ist kein. Da, das kann weg. So, dann müssen wir gleich mal unbedingt in die Teamchest was reinmachen. Pass jetzt auf, der kann in der Mitte sein. Selbst wenn, nicht ich glaube ich stecken. nicht. Er hat ein paar Level, aber ich glaube, Und Devil gefarmt, das heißt, er hat jetzt langsam ein gutes Schwert. Okay, nice, wir sind da. Okay, dann mache ich jetzt eine Teamchest. Und du passt auf, okay? Okay. Okay, nice. Ah, so. <lacht> okay, warte, dann, wo soll die hin? Ich pack die hier hin, okay? Okay. Warte, da muss noch ein Schild Hast drin. Hast du die gerade hingeworfen? Ja. Äh, ja, die sammle ich gleich wieder auf. Okay, warte mal, dann richtig. Hey, Domik, welche Teams sind schon ausgeschieden? Weiß ich gerade gar nicht. Sind auf jeden Fall, es leben auf jeden Fall nur noch 10. das weiß Hier ich es auch? Oh. Hier ist äh, von Boots und von Stadtkinder. Eigentlich mal Stadtkind. Mal. <lacht> nee, äh, Boots lebt auf jeden Fall noch. Das weiß ich. Ja, ich bin ja, ja, ja da. Ja, der steht Stadtkind nur, weil Stadtkinder, einer ist Stadt ja tot. Da liegt ein Grabstein. Hier den Schild drauf? Ne. Hallo, ist der wer? Hallo? Nee, Hallo? <lacht> Grabschinder, Alter. Nein, Mann, warte mal. Warte mal. Lass uns weggefahren mit. Hallo, es ist gleich vorbei. Wenn dann richtig, ja. Ah ja, das stimmt. Lol. Ja, Jo, Jo. Ja, okay. Auf dem Boden was Folge... wir gehen. Okay, dann nächste Folge kämpfen. Okay, ja, dann hier. Einfach rein. Hier ja, oder da. Oder doch, doch, doch, doch. Oder ja, geh rein, ja. Doch, geh rein. Du hast keine Spitzhacke. Okay? okay. Ja, doch, doch, doch, egal. Gut. Ja, Leute, das war die letzte Folge vom Kampf. Ich bin mega gespannt, was morgen passiert. Vielleicht sind wir auch schon tot, wenn ihr die Folge seht. Oder wir haben gewonnen und die zerreckt. Wissen wir nicht. Dann bedanken wir uns herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da, kommentieren, abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut auch bei SquidZocker vorbei. Und die Leute bei Squidsocker schaut bei mir vorbei, um die Sicht des anderen zu sehen. Das war's von uns. Und wir sagen... Was sagen wir, Elias? Tschüss, ich lege mich jetzt ins Bett und schlafe einfach. Tschüss. Ja, tschüss. Jo, ciao.